Cool, also ich finde es toll. Gute Leute, mhm. äh, gut gemacht, mit sehr viel Liebe zum Detail. Ja. Also das sieht man überall, also ich finde es geil. Also gute Location, macht Spaß.